月花飘飘 这么多的美女她们多大 Liebe durch den Mark Heute schauen wir uns mal an, China-Mädchen Nein! Dämonen zu Servus! Servus! Kennst du chinesische Superstars? Nein. Männlich weiblich niemand? Niemand. Gar niemand? Gar niemand. Nee. Nee. Ja. Ja. Ah, A und die. Also siehst du nicht? Das ist die Ausstrahlung. Der Blick. Und sie hat auch was. Haare nicht gut, zu alt. <lacht> die sieht so ein bisschen eleganter aus, hat eine schöne Haltung. Und, und die sieht ein bisschen so lieb, schüchtern. Ja, sag mal sie. Okay. Die sieht so nett aus. Lange Haare rollt, große Augen. Bist du, oder? Oder <lacht> <Und dann> nicht? <lacht> nee. <lacht> oh, das ist jetzt ein Test. Das ist das alles die gleiche Frau? Nee, nee. <lacht> Vielleicht. Ich hätte die beiden genommen. Die kommen sehr süß ja. rüber. Und hm? die ist sehr, sehr, sehr weiblich, sehr erwachsen, sehr reißig. eine schöne Hautfarbe? Ich Von der Reife her. Ja, ne, Spaß. Also eigentlich, das sind nur zwei Frauen. Das ist eine und das ist eine. Das habe ich... das habe ich... Was? Gemerkt. Das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Das sind ich gemerkt. Das Wie alt schätzt du die beiden? Die Chinesen sind immer jünger aus, wie sie eigentlich <lacht> sind. Ja. Also bei Chinesen soll es ja 40 sein. Normal 25, aber bei Chinesen 40. Wie 25? <lacht> <lacht> 55. Mama ist 60, 70. Oder 60? 80. 21 und 18, 18? 28. 18. Die schon jung, 23. 30, 40. 30, 40? Ja. Sie ist 31. Oh mein Gott! Die ist <lacht> okay, 30. Und sie? Ist 52. Oh ah nein. Alter. Kann nicht sein. <lacht> Das ist doch gut. Das ist doch gut. Die sind sehr Du Ich glaube, die sind sehr gut. Ich kann sie sehen. Die ist 30. Oh! Uh, Krass, 10 Jahre. Ja, das ist halt manchmal bei denen. Die ernähren sich ziemlich basisch und dadurch äh, altern die nicht so. Die essen nicht so viel Glutamate äh, und so wie wir hier in Europa. Sie ist 48. Ich sag doch, sie immer jünger aus! Wo hast du denn gedacht? Nein, nein, nein. Was? Was? Crazy. Und, und sie gefällt dir nicht? Mit anderen Haaren wird sie mir auch gefallen, ja. Verstört dich an ihrer Frisur? Das ist so. Die Singen super toll! Ich habe mich gefreut, dass sie sehr viel von er ge und <lacht> ich dachte auch was! Oh Weil dann hätten wir unser Leben komplett auseinandergenommen. <lacht> ja. du, was macht ihr hier? Ein um, bisschen Geld verdienen. Geld, so. Geld verdienen. Um, singen. Ich liebe das Singen. Ich habe mir selber das Gitarre und Klavierspielen beigebracht. Oh, okay, und ich singe cool. halt liebend gern. Also ich habe zu Hause noch eine Gitarre, aber die ah, sieht nicht mal so gut aus. Danke dir. Bisschen <lacht> Verständnis, die kriegen wir schnell gestimmt. 雪花飘飘